Hallo ihr fantastischen Menschen da draußen, willkommen zu einer neuen Folge Retropanner quält sich und heute haben wir mal wieder einen Wunsch und zwar auf den Super Nintendo dran. Der gute Retronic hat sich The Lord of the Rings gewünscht. Ja, ich habe mal so grob geguckt, das Spiel scheint echt schlechte Wertung zu haben, was mich irgendwie wundert, weil ich habe wie üblich natürlich noch nie in das Spiel reingespielt. Ich gehe da jetzt komplett blind rein, aber so von der Intro, Musik und Aufmachung, also... Leute, da könnte auch der, der Einstieg etwas nicht so stimmungsvoll sein. Ne? Also ich denke mal, Ersteindruck ist gar nicht mal so verkehrt. Deswegen gucken wir mal was daran möglichst so falsch ist. Ja, der Herr der Ringe, als das herauskam, war es dann natürlich noch nicht so der große Hype wie den später, der dann natürlich äh, vor allem durch die Filme befeuert wurde. Auch ich habe äh, erst mit Herr der Ringe etwas Berührung gehabt, als die Filme rauskamen tatsächlich, obwohl ich viel Fantasy vorher gelesen habe. Aber irgendwie bin ich da komischerweise nie drüber gestolpert. Ja, gucken wir mal. Okay. Ähm, also die ganze Aufmachung... Wirkt für mich fast so ein bisschen, ich weiß nicht warum, aber irgendwie, das sieht für mich eher so PC-mäßig aus und nicht unbedingt so für Super Nintendo. Aber hey, meine lieben Freunde, liebe Beutlins und Boffins und liebe Tux und Wernibox, Grubers und bla bla bla bla. Er hat Geburtstag, es ist wahrscheinlich die Szene wie auch im Film. Er hat Geburtstag, also wird hier ja anscheinend so relativ leicht so die Story nacherzählt der Bücher, nehme ich mal an. Ähm, ich, der ganze Text, ich kürze es mal etwas ab. Es, da steht auch Volume 1 irgendwo. Es gibt aber keine weiteren Volumes. Deswegen nehme ich mal fast an, dass es auch so ein bisschen als große Trilogie oder wer weiß. Keine Ahnung, was gemacht wurde, okay. Also, ist egal was ihr sagt, es wirkt sehr wertig aus. Es wirkt irgendwie so, zumindest technisch. Wie gesagt, es erinnert mich eher so ein bisschen an, an einen, ähm... PC-Spiel. Okay, ich gehe jetzt gerade mal die Tasten durch. Scheint so eine Art Zelda-mäßiges Rollenspiel zu sein, nehme ich mal fast an. Also ihr könnt hier parieren, ihr könnt attackieren. Da könnt ihr eure XP einblenden und hier einen Gegenstand, den ihr ausgerüstet hat. Okay, so. Hallo Frodo, Sam sucht dich bereits, er muss ganz in der Nähe sein. Okay, naja, es ist okay. Okay, er geht etwas langsam, aber hey, das ist ja nichts Ungewöhnliches. Das wird Sam sein. Äh, ich dachte gerade die ganze Zeit... Okay. Hier fängt es schon an. Ne? Das wird Sam sein und ich dachte, okay, ich kann hier nicht weitergehen. Ne? Ich bleibe hier stehen, ich drücke. Ich bleibe aber stehen und dachte mir, okay, jetzt wird irgendeine Cutscene abgespielt. Aber ich hänge hier nur am Baum fest. Wobei ich mich frage, der Baum wurzelt eindeutig unter dem Weg und warum kann ich denn hier, hier auch nicht Warum muss ich hier oben, um? also zumindest hier scheint so ein bisschen die Hitbox etwas ähm, off zu sein. Wo ist er jetzt hin? Okay, aber gesagt, die, die Musik, die finde ich gar nicht so verkehrt. Also sehr klischeehaft, aber ne. Äh, so, ja, ich, ich suche hier Sam. Ach das, komm. Ach ne, das ist da gar nicht. Okay, Straßen sind zu gefährlich. Ähm, Wir sehen alle gleich aus. Ich nehme mal an, dann wird Sam etwas anders aussehen. Nino, ja, ja, bla, bla, bla. Ähm, ich spiele immer nur so kurz an, so ungefähr 10 Minuten oder sowas. Ach, der hat ein Schwert, das ist doch dann bestimmt Sam. Ja. Aha. Okay, und jetzt? <lacht> okay, mein Fehler, ich hätte wahrscheinlich lesen sollen. Ähm... Geh einfach mal hier raus und mal gucken, wie so der Kampf ist und so weiter. Wie gesagt, so sehr viel Story will ich hier gar nicht eingehen. scheint auf jeden Fall so ein bisschen episch ausgelegt zu sein, sage ich mal. Okay, Ladezeiten sind ungewöhnlich. Gucken, wie der Kampf ist, so. Okay, ähm Der Wolf scheint auf jeden Fall eher so sein, sein Muster abzulaufen. <lacht> okay. Geht. Die Gegner-KI... Das war ungelogen. Der einfachste Kampf gegen einen Wolf. Sogar noch mit rotglühenden Augen. Den ich jemals in irgendeinem Spiel getan habe. Also, wenn sich die Gegner-KI natürlich so durchzieht. Uff. Auch hier wieder, also Musik kann man sagen, was man will. Die finde ich gar nicht so verkehrt. Und das, theoretisch ist das Kampfsystem ja gar nicht so verkehrt. Ne? Äh, ihr, ihr könnt parieren. Ähm, es könnte echt tiefgehend sein, aber gu gu guckt euch das doch mal an. Guck, guck, guckt es euch an! Okay, habe ich getroffen. Da ist. ist also Für schon allein die Kämpfe. Ich vergleiche, ich vergleiche das jetzt mal mit Link's Awakening. Ist ja jetzt nicht so hart. Äh, okay. Gut, geht jetzt auch mit. Ich scheine jetzt hier meine Gefährten sammeln zu müssen. Ähm, ich glaube, das hätte ich jetzt aber auch alleine geschafft, die Kämpfe. Vielleicht eine ganze Horde Wölfe. Ich gucke mal, ob ich die erledigen kann. Ich schätze mal dass schon. Ne? Also, man, man bleibt hier überall hängen. Das könnte ich mir vorstellen, dass das vor allem zum Schluss sehr, sehr behindernd sein kann. Sag mal, kann man das überhaupt einen Kampf nennen? Das ist ja, als ob ich hier gegen. Hundewelten kämpfen würde. Nicht, dass ihr das wollen würde, aber so kommt es mir gerade irgendwie vor. Und mein Begleiter kämpft noch mit. So also gibt es ja dann irgendwie nicht einen Rennbutton. Okay, ich habe drei Lebensenergie von neun. Vorher war es glaube ich acht oder sieben, ne? Also wahrscheinlich auf jeden Fall XP bekommen zu haben und meine Lebensenergie steigt dann. Wahrscheinlich muss ich jetzt zurück ins Dorf, ne? Wie gesagt, diese Verwirrung ist natürlich, resultiert natürlich daraus, dass ich die Texte natürlich nicht lese. Das darf man natürlich in dem Kontext nicht vergessen. Aber die Ladezeiten finde ich irgendwie seltsam lang. irgendwie. Ähm, so gut optimiert scheint es nicht zu sein. Soll die Wölfe nicht getötet haben. Die Pilze in den Nä nahen Höhlen haben Heilkräfte. Okay, also das übliche Dorfbewohner geben Tipps. Aber die Wölfe, uiuiui. Gaffer hat mich geschickt, um seine Lesegläser zu finden. Erst wenn ich sie gefunden habe, kann ich Hobbingen verlassen. Wenn du mir bei der Suche helfen willst, werde ich dich begleiten. Okay. Das heißt, für Sam müssen wir halt irgendwas suchen. Fände ich jetzt zum kurzen Zeigen etwas langweilig. Ähm, macht auf jeden Fall alles einen etwas sperrigen Eindruck, muss ich sagen. Ich gehe hier nochmal raus. Also Clipping-Fehler hier und da sehr hakelig und kämpfe. Das reicht ja eigentlich fast schon, um so ein Spiel irgendwie, ähm, ich sag mal, nachhaltig zu beschädigen. Ähm, beschädigen, also. Ne? Also, das, das ist einfach kein gutes Spielgefühl, irgendwie hinauskommt. Okay, eine Schlange. Gucken, wie die ist. Okay, die ist schneller auf jeden Fall. Okay, jetzt haben wir zumindest Beweis, zumindest Tiergegner bewegen sich in seltsamen Mustern und. Ja. Das ist ein Schwert. Einen Dolch gefunden. Wir brauchen den alten Dolch jetzt nicht. Warum denn nicht? Ich habe den alten Dolch gefunden. Wozu brauche ich den denn sonst? Ich hat den doch gar nicht getroffen. Was, was. Also, Hitboxen sind anscheinend nicht nur bei Gegenständen ziemlich ähm, oft, sondern auch bei den Kämpfen. Also da kommt echt ein, das hätten sie wirklich besser bearbeiten müssen. Also ein bisschen mehr Leute vom Sounddesign, okay Grafik mh, ist Geschmackssache, aber zumindest vom Sounddesign äh, abgezogen und schon hätte man hier was Gutes draus machen können. Also es, es hat Potenzial. also die Grundaufmachung ist gar nicht so verkehrt. Nur das Kämpfen fühlt sich jetzt scheiße an. Und das Kämpfen scheint hier durchaus eine größere Rolle zu spielen. Ich gucke noch mal hier kurz, was in der Höhle ist, bevor ich hier komplett alles mehr. Okay, da ist ein Ausgang. Den benutzen wir mal. Nein, ist kein Ausgang. Okay. Aber ich hatte doch eine Karte. kann ich hier... Der Ring. Okay. Pff, okay. Menüs, Menü, keine Ahnung. Okay. Jetzt bin ich gestorben. Wie war ein sehr interessanter Einblick? Das Spiel hätte wirklich Potenzial. Also ich schätze mal, storymäßig würde es noch weitergehen, würde alles toll sein. Alles klar, aber die Hitboxen stimmen nicht und die Kämpfe fühlen sich ganz, ganz komisch an. Und das wird wirklich ein Hauptbestandteil im ganzen Spiel sein. Und daher. Schade. Hätte Potenzial gehabt. Aber vielen Dank lieber für den Wunsch, wenn ihr auch Wünsche habt, egal ob 8 oder 16 mit, ab in die Kommentare dann mit. Viel Spaß noch und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, egal was ihr noch vorhabt. Tschö.